Ich kauf mir Gucci und Versace, ich hab safe, dann Ich kauf mir Gucci und Versace, ich hab safe, dann